Jo, hi. und willkommen. Mein Name ist Adi RP. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir grüßen euch zurück zu Mario Party. Ja, und zwar diesmal mit bedrohlicher Musik. Bowser hat die Sterne, hat hat Bank überfallen und uns alle Sterne geklaut. Oh nein! Nachdem wir ihn im, im letzten Part besiegt haben. Bowser hat wohl, er hat wohl noch nicht genug. Er will, dass wir zur Warbrühe kommen. Deswegen gehen wir zur Warbrühe aufs letzte Brett. Oder so, das Zeug zurück, Mann. Ja. ja. Dieser Bowser. Ja, den holen wir uns. Luigi, Wario. Ja, Luigi, Wario. Okay. So, wir haben auch nur noch dieses Spielbrett Auswahl der ewige Stern. Aber oh, wir können auch nur das machen. Ja. Okay. Und die gestohlenen Sterne zurück. Die eigentliche Aufgabe ist es, fügt den, fügt den zerbrochenen Stern wieder zusammen. Ja. Okay. okay. Machen wir das mal und treten ihm endgültig in den Arsch. Eternal Etern -Star. Etern -Star. Einen Stern, ja, der Stern ist zerbrochen und voll mit Graffiti und da ist er. ja, oh, stylisch. ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Cooper und ich werde euch herumführen. Wir sind auf einem riesigen Stern. Bowser hat ihn in zwei Hälften zerbrochen und sogar mit graffitis besprüht. Da, ja, Lunke, oh, das dürfen wir nicht hinnehmen. Wenn ich Bowser erwische, dann werde ich... B B Bowser? Oh. Hm. Lange nicht gesehen. Ich bin Bowser und zurück aus dem Feuer. Ich komme und dulde keinen Groll. Ich habe all diese hübschen Sterne verstreut, die ihr gesammelt habt. <lacht> und wenn ihr diesen zerbrochenen Stern zusammenfügen wollt, versucht ihr besser, alle eure Sterne wiederzubekommen. Um euch vorzubewegen, müsst ihr meine Warpmaschine benutzen. Es geht nicht anders. Erkennt ihr die warp Und ich habe ein Totes hier, um einen Stern zu erhalten. Dann müsst ihr gegen meinen Partner bestehen können. Ja, fürchtet euch. Kommt zu mir, Partner. Ist er nicht furchterregend? Mein Partner Baby Bowser. Okay, Partner. Den Rest überlasse ich dir. Jetzt auch kind. Wow, ich bin der Partner des großen Bowser, Baby Bowser. Ich mache euch das Leben schwer. Auf die... Ah, die Stadtreihenfolge. Okay. Er ist auf Mario. Verdammt dreck ich bin letzter. Das ist die Startreihenfolge. Hier sind noch ein paar Münzen. Viel Glück, ihr braucht's. Jeder wäre. Wer alle Sterne sammelt, wird ein legendäres Superheld. Aber das ist unmöglich. Denn dieses Spielbrett ist tatsächlich ganz anders. Die Babybause wurden verteilt. Jeder dieser sieben Babybause besitzt einen Stern. Wenn ihr einen Stern haben möchtet, müsst ihr je einen Babybause besiegen. Okay es gibt insgesamt sieben sternfelder jetzt mal müssen wir ein baby pause kloppen ja okay das kann ich ein kinder verbrühen das, das kann ich voll das kannst du voll ja das war mir klar dass du das sagst ja. wir aber wieder alles stehen und liegen lassen, damit Luigi hier was macht. Ja, ist doch eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht. Ja. aber jetzt mal, jetzt mal wieder zur all, allseits bekannten Frage: Wie geht es dir dann ihr wollt Geht es dir gut? Mir geht es sehr gut. Mein Hals ist wieder in Ordnung, ich kann mich nicht beschweren. Das ist schön. Wie geht es denn dir so? Ja, auch ganz gut. Okay dann ist er gut wenn sind beiden ja und ja Er hatte auch vorhin schon ja wollte ich doch gerade sagen er hatte doch das vorhin schon Ja. Oh. Oben, oben war der grüne bisschen geschickt ja, er ein <lacht> hey. hm. für eine pose nee. Nee. Hab ich doch gesagt so, um sie überhaupt hin wir wissen ja nicht wo wir lang kommen da oben sind nämlich überall warpmaschinen die halt überall verteilt sind hm. ich mal da lang. 20 Dinger wieder bezahlen? Ja, du brauchst 20 Münzen. der cool. ja, nächste Minispiel, würde ich dann gern gewinnen. Immer da lang. Und noch Das war das mit dem Rahmen und dem Panzer. Also, oh, oh. Muss ich das jetzt gewinnen? Komm. ich habe es auch er war aber schneller oh. hm. also gibt es ja nur sieben sterne insgesamt ähm, wenn alle sie äh, baby besiegt wo und werden, äh, werden sieben neue verteilt war. Okay. wenn wow, ich jetzt nur genug Münzen hätte, ne? ja wenn du jetzt genug münzen hättest ist okay. ganz ich sagen dass das spiel nicht irgendwie programmiert darauf wir mich nicht zu machen manchmal ich, mach? äh, ich sage dazu gar nichts ich enthalte mich der stimme du willst du hingehen Ach, jetzt yes. oh, cool. also was ein paar gescheit als nee, was ne? doch no. ich weiß nicht ob das so einen riesigen unterschied jetzt macht aber oh, ich bin wieder am anfragen schon genug um sich zu wollen, ey. Nicht wäre auch angekommen, wenn du nicht auf dem Fragezeichenfeld gelandet wärst. Oh, das Knallfall. Oh. Oh, nee. äh, A und Z, und Z. Ja, A und Z oder, oder auch A oder A und, und B geht auch. So, bin aufgerichtet. So, was man genau hier machen muss ja. was so, für eine Reihenfolge, wie schnell man das machen muss. Es sollte schon so so sein, dass die Pumpe blinken sollte, weil dann kommt da ganz ganz viel Luft rein. Oh ja. <lacht> wow. Ich habe elf Sekunden gebraucht, um einen Ballon zum Platzen zu bringen. Ja. Nein! Da ah, komme ich sowieso nicht ran. Oh man! <lacht> du, du kannst doch gar nicht würfeln? Nee, ich darf nicht würfeln! Oh, gestrandet! Das heißt, du könntest du könntest mit den Stern krieg <lacht> oh, so. oh, In dem Spiel bin ich aber nicht so gut. <lacht> Ist nicht ganz außen <lacht> Nein! Ah. jetzt mal, noch mal rein also äh, drehen wie als ob du eine echte angel auswirfst ich tue immer volle pulle auswerfen verstehe nicht warum egal was ich mache ich will immer volle pulle auswerfen angeschnippt ich tue noch einmal kurz anschnitten ich habe den auch nur kurz, nur kurz angeschnitten oh mein gott also ja, Ich. Nee. ich kann gar nicht die Kürzeren an. Wie Sie ja, ne? Mir tut der immer noch volle Pulle werfen. Hm. Ja, so viel zu meinen Stern. Wir waren jetzt schon 59 Münzen, ey? Weil ich einfach gut bin. Ach, jetzt. Auch, auch einfach so die Tatsache, dass du den Stern einfach so kaufen kannst, ist auch nur, ist auch nur erstunken und gelogen. Ich muss nämlich jetzt gegen den, den würfeln. Aber dein Würfel hat halt nur 8, 9 und 10, während äh, Baby-Bowsers äh, Würfel alle Würfel anzeigen kann. Oh mein Gott. Ja, so läuft das. Ach, da bin ich Morgen. Morgen. Hey, jetzt. Oh, Jetzt bin wieder hier. Oh mein Gott! Darf ich bitte auch mal zum Stern? Ich bin ziemlich sicher, du landest genau vor allem. Noch nicht. Nein. Oh, my God. oh mein Gott! Kugel Chaos. ja. Oh Gott! Was machst du? Ah, nein! Oh was machst du denn da? Voll an... Ich werd voll durch alle... Durchged durchgedönert! Ich wollte auf Luigi mit vollem Pulle durchgehen, aber dann habe ich niemanden getroffen, bin einfach weitergerollt. Boah! Na gut passiert halt ne? ja kann passieren so, während jetzt geht hier diese ewige schlacht zwischen gut und böse weiter okay. gut hat gewonnen wie es sich gehört böse hat wir schon wieder nicht genug wenn eine Münze jemand mal. Kann ich habe mit meine Zunge irgendwie kann ich einfach mal meine Zunge ausstrecken und irgendjemand nimmt klauen. Ja, irgendwie. Und was wenn der Flieger irgendwie ist? Ja. Er gewürfelt? eine 9 <lacht> Okay. Ja, 9 zu 1. Ich glaube, Luigi hat gewonnen. Ja, so also ganz knapp, ne? Ja, ne? So also ganz, ganz knapp. nämlich nicht Irre kommen. Oh, da hin. Man kann ja voll viele Sterne auf einmal bekommen, ey. Ja. <lacht> Wenn er genug Münzen hat. Mach ich dann jetzt ja nicht. Hab keine Münzen. Nee. Äh, cool. <lacht> Nein, das darf nicht wahr sein. Oh, okay. <lacht> Zurück zum Start. Ich schon wieder die keine 200 dollar ein geht nicht mal los so, jetzt habe ich das darf nicht wahr sein jetzt bin ich schon wieder am start geht's da lang Ja mit dem Sprung. Das hat wir doch vorhin gemacht. Oh. Du denk kurzzeitgedächtnis. Ready? Go! Hör. Hör. Wieso bricht der Boden überhaupt, überhaupt weg? Der sieht so stabil aus. Das hat man den Architekten mal wieder ins Hirn geschissen. Nein, oh. ah. ich hab schon wieder meine Münzen verpasst, ey. Ja cool, ne? Ja. Ausgezeichnet. Oh. Hey. Hey? Sein, dass ich schon 90 münzen habe, ja, wie kann das sein? Ne? Ich verstehe auch nicht, da, ist da, da, muss, da muss irgendeine dunkle Magie hinterstecken. Dann links, dann gehe ich nach, ja, gehst nach rechts. moment 1 2 3 4 5, 6, 7 kommen. Das ich würde auf dem Fragezeichen an. nicht schon wieder. So, jetzt habe ich die ganze du, du hast schon zweimal den Punkt, was schon zweimal ein Fragezeichen Feld ausgelöst. Was willst du denn doch 4 5 5 4 Hm. 1 2 3 4 5 das machst du nicht mehr nötig. Nein, nein, das machst du nicht Ist das dein Ernst? Wenn ich keinen Stern bekomme, bekommt niemand einen. Ich will doch nur einen Stern. Hey, wir sind wieder einer am Start. Ich will doch nur einen Stern. So, jetzt reicht's. Wer wird? Okay. Hopp. Wo ist der vergrabene Schatz denn dieses Mal? Wollen wir auf Namen nehmen? Da war ja auch jeder irgendwie drangekommen. Ja. Wer hätte denn damit rechnen können? Das muss ich nur noch ausgeben für irgendwas, ne? Wie soll ich es denn machen? Wenn ich ja ständig zum Start zurückgeportet werde. Ich schaue niemanden an. Ne. Daniro? Ja, ich, ja, und ich bin auch nicht im gleichen Raum, also kannst du mich gar nicht angucken. Ein kleiner Logikfehler. Weiß genau, worauf ich hinaus will, dass du schuld bist, dass ich immer noch keinen Stern habe. So macht das Spiel auch Spaß. <lacht> dass du mich... Dass ich die ganze Zeit zum Start zurückkomme. Der ist falsch. es <lacht> war der... Ich hätte es mit einem anderen gerechnet. <lacht> Der hat den Geist in die Hölle gezogen. Ja, wahrscheinlich. Oh. Nein, nicht den Schleudergang. Der Schleudergang? Jetzt nicht von herkules Nein. Das alles irgendwie in die Unterwelt abgetaucht ist. Nein, nicht den Schleudergang. <lacht> Hercules eingebrochen hat. Wow. Okay. So was macht der einfach so? 1 2 3 4 5 6 7. schon wieder auf dem sein Bett landen. Der sucht Zeug halt irgendwie immer wieder immer wieder Fragezeichenfelder aus, um mir das Leben schwer zu machen. Das fand ich bei Ja, es gibt ein nee, lieber nicht da gehst du lieber nicht im so langen ne? da geh ich lieber auf fragezeichen die marke diesen grün endlich Wie soll man denn da verlieren ey? das ist tatsächlich möglich Ihr könnt jetzt eine neun würfeln oder eine Zehn. 10. Macht aber nicht. Ja, macht das zum Glück nicht. Her mit dem Stern. Danke. Ich habe einen Stern. Nach, keine Ahnung, wie viele Runden habe ich eigentlich einen? Das das schon viel früher passieren sollen. Nach der siebten nach der Runde. Ja, yeah. Kanoneninsel. Cool. Das okay. also noch relativ Ja. Ne? Yeah. Nein, nein. Nein! Nein! nein. Zappelt nicht alle so rum, Mann. Dabei bist du derjenige, der am meisten rumzappelt. Ah, Luigi ist runtergefallen. Haha, <lacht> lol. Nein. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh mein Gott, dass du nicht runtergefallen bist. <lacht> es sah gerade so aus, als ob du runterfallen würdest. Ja. Eins, zwei, sind ja noch auf dem Feld. Ja, vier sind noch auf Feld. Oh. Ja. Oh. Ja, oh. oh. Oh nein. Oh. Das schon wieder. Los. Das ist wieder einer dieser Tage. Sweet. Okay. Ich okay. tausche die Sterne. Oh, cool. Das macht ja so viel Sinn. Weil haben die beiden nicht ein? Ah, also mein Stern. Ja. Nein? Er kriegt definitiv ein irgendwo. Ja. Obwohl, also er ja, also er, er kann er kann sich zumindest eine würfeln. Falls es denn schafft. Also wenn beide die gleiche Zahl würfeln. Ich glaube, dann gewinnt Baby Bowser. Hm. Unfassbar. Es geht doch so nicht. Standen, Das stand nicht so Wo im Drehbuch. Oh. Nein. <lacht> Zum Start. Nein. Wie soll man denn hier vorankommen? Du hast Spaß hoch 10, kann das sein? Ja. Hat der hat ja keinen Stern, an, ey. Geht doch so nicht mal so, äh, Also was? Er nutzt das wirklich aus. Ich oh Gott. Na, gucken wir was wir hier machen. Oh Mann. Ja gut, lassen wir alle stehen und liegen. Tag. <lacht> oh. Oh, ich krieg ein Merk ab. Brauchst du ein bisschen Kleingeld? Hm. Ja. Ja, hast, so hast du ein bisschen Klein Gold? Bisschen Klein Gold für dich, aber nur für dich. Mach mal das Fragezeichen. Fällt. Nein, ich schon wieder. so passiert, wenn man da drauf tritt also Ich drauf, ich sag's dir. es oh, ist so wunderschön. Aus, oh. böse, böse. Ich muss einfach drauf zugehen. Es ist so wunderschön. Ah. <lacht> nein. Nein, Harry, Harry, gehe nicht in das Licht. Nein, gehe nicht in das Licht. Auch wenn es so wunderschön ist, geh nicht ins Licht. davon das große krabbeln? Ich glaube schon. Ich muss einfach losgehen. Es ist so wunderschön. Nein. Nein. Ja. Um. Alter, was ist mit Vario? Ja, sehr komisch aus irgendwie. hätte da Habe ich nicht gesehen. Der halt äh, die neue, die Neunte. Die Leute und schafft es auch noch. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehe, ob das, überhaupt, ob das überhaupt ein Stern ist, ey. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, wo ich lang gehe. Ich bin so orientierungslos. Also guck mal, ich, ah. Schade. Zum Glück keine zwei. Ich kann einfach nicht mehr. Bei weit entfernt und schon alle Sterne ab, aber warum denn immer mit mir? Ich habe keine Ahnung. Erneut ja, das wilde da Ausschneiden. Okay. Mhm. schneiden wir denn dieses maus ein bomb okay ach so ich bin unten rechts die bio haben wahrscheinlich werden 99 oder irgendwie sowas ich habe schon verkackt bei mir sieht gut aus bei mir sieht sehr gut aus ja, bei dir sieht's auch gut aus. Oh. Oh! Oh, oh, oh, oh, oh, ich hab's noch geschafft. Ich hätte es nicht durchgehen lassen. Ich hol auf, pass auf. Okay, da geht's zum Start zurück. Okay. Das heißt, da wollen wir nicht. Wer hm. ja, wo ist er gerade? Noch? Nach oben. Der ne? ist gerade, noch, der ist gerade noch da lang gegangen. fällt dafür ich bin die ganzen sterne überhaupt hm? die ganzen sterne sind die sind irgendwie die sind da oben oh, ich hätte es dich ausgehalten ich hätte geschrien 9 -10. Also, komm. Komm. Mann. hätte hm. erneut geschrien wenn er jetzt eine neue oder die zehn gewürfelt hätte ja, noch kein einzigen stern mann ey. Dat? Ehrlich gesagt, ich habe keine ahnung wo ich gleich hinkomme es könnte halt sein dass ich zu bowser komme Spielen wir. Fahren wir mal? Nee, Schatztaucher. Ja. das meine? Nein. Doch, das steht mein Name drauf. Wie Mario irgendwie gar nicht gemacht au, au, au, au, au. Meine meine meine meine meine meine meine meins meins, meins, meins. Oh. <lacht> <lacht> ah. eine münze wollte wollte mich auf den arm nehmen jede <lacht> meine sein können nein es ist meine zehn münzen oh. ja. Die letzten zehn runden das heißt heißt der nächste part wird der letzte part sein. Ja. Alles Nein, gut, also, muss sein zum ende kommen ne? ja alles gute muss zum ende kommen wir können natürlich auch im, im letzten part auch noch mal mal das mini stadion zeigen können wir natürlich auch machen ja Na gut dann sehen wir uns im nächsten part wieder Na, bis dann und ciao, ciao.